Hallo zusammen, wir sind die Lehrlinge der Liebherr Export AG und machen hier zu Nussbaumen unsere KV-Lehr. Wir zeigen euch heute unseren Alltag. Kommen doch mit! Pro Jahr bekommen wir Einblick in zwei verschiedene Abteilungen. Im ersten Lehrjahr werden das die Auftragsabwicklung und Export von Ersatzteilen für Baumaschinen sowie die Auftragsabwicklung von Haushaltsgeräten. Im zweiten Lehrjahr besuchen wir die Abteilungen der Finanzbuchhaltung und im dritten Jahr Setzen wir uns mit dem Verkauf von Baumaschinen und dem E-Business von Haushaltsgeräten auseinander. Bei der Lieder Export AG gefällt uns am besten die angenehme Arbeitsatmosphäre, die abwechslungsreichen Aufgaben und Unterstützung von Berufs- und Praxisbildner sowie die finanzielle Unterstützung beim Sprachaufenthalt oder auch beim Schulmaterial. Das Besondere hier ist, dass wir international sind bei der Liperexport AG. Und wir können pro Jahr einen unserer Produktionsbetriebe besuchen. Und das zwar in Deutschland, Schweiz und Frankreich. Wenn du die Lehre hier machen möchtest, solltest du Sprachen gerne haben, Freude am Kundenkontakt und offen sein. Und Interesse an unterschiedlichen Kulturen haben. Das ist unser Arbeitsalltag. Wenn es euch gefallen hat, dann bewerbt euch jetzt. Ciao Oder. zusammen!